Hi und kommen mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Esperia die definitive edition ja wir sind jetzt wieder hier in diesem gebiet wir sind vor der riesigen brücke die hier noch steht und ja ähm, ich habe äh, bevor ich hier reingekommen bin noch mal kurz eingekauft und ich habe natürlich wieder <lacht> stimmt ja was versehen irgendwie das gibt hier angeklickt und muss dann noch mal laden äh, ich habe mir wieder ein paar heilige getränke und und äh, magische augen geholt damit wir ja noch ein bisschen aushalten mäßig so gegenstände mäßig und ja wir gehen dann jetzt mal weiter ne? ich konnte mir außerdem ein paar coole sachen neu erstellen hier mit den grimm clown und den großen Zahn des löwens hat noch gerade so gereicht mir eine anstehende anzahl von sachen zu holen ne? das große buch der katzen zum beispiel oder hier in dem biesterkönig was ein besseres Accessoire ist in jedem Bereich. Ich meine, guck dich mal, hier weiß ich nicht. Da hier gibt P verteidigung äh, P-Angriff, P-Verteidigung und Verteidigung, magische Verteidigung. Alles höher als alle anderen Klamotten, die ich bisher habe. einzige was nicht gibt, ist magischer Angriff und da brauche ich mit Repeat nicht. Also ja, das ist schon mal das hat sich schon mal gelohnt, hier allein wegen diesen Dingen hier. Und ja, äh, mit Patty konnte ich noch eine Waffe kaufen, äh, herstellen noch irgendjemanden glaube ich nee, doch nicht doch mit repeat konnte ich eine herstellen aber da hat nicht gereicht da brauche ich glaube ich nur eine grimklau oder einen großen zahn keine ahnung und ja wir gucken jetzt mal Skip gibt an ich glaube ich weiß was das für ein skid ist und zwar hier nee, hier so ich habe nämlich 90 prozent aller objekte hier gefunden und ich nehme an das ist eine anspielung darauf also ja fast geschafft Hm, nervös 粘物。ここ okay, wollte schon sagen. Nein das ist nur damit Rita nicht sagen muss dass sie unrecht hatte oder so ich habe keine ahnung jetzt hier am Boss kommt deswegen nehme ich mal Pete rein zum klauen schon hier bei objekte sind und ja, ja ich habe so für irgendwas passiert hier wenn ich reingehe ist ja ist schon der erste neue gegner zurück bin ich noch mal zurückgegangen um einkaufen zu gehen und ihr nennt mich verrückt ey. Das ist halt Knopf. mein gott wo habe ich denn da mache ich doch die ganze zeit äh, magisches auge auf riesen -Mantis. 63, jahre die werden schon direkt stärker. Gott verdammt, lass mich klauen. Einige Objekte habe ich noch gar nicht gefunden. Stimmt. Ich brauchte noch irgendwie weiß nicht. Windfächer bei euch. Kriegt auch schon auch für irgendwas hier, ne? Oben. 13. Was ist für diesen Angriff los? Der ist so stark, ne? der Von Fest, einen mächtigen Stoß. Der ist irgendwie so stark, der Angriff allgemein diese stichangriffe ja okay das ist jetzt mir so ein angriff ne? wenn der daneben haut ist ja gar keinen schaden nämlich man das, nehme ich mal, das ist irgendwie so ein drawback ne? mein der angriff ist auch voll stark da ich ich mal meine an ne? das heißt nur ein einziger angriff nee, wie metall teufel sicher ist die neu ein Interesse ist wieder gesunken. Jetzt nur kurz so Was? Muss sowieso nach links, sehe ich gerade. Das ist eine Truhe. Was ist das hier? Eine Tür. Erinnert mich ja voll an anno londo aus Dark Souls, ja. diesen Gebäude und so weil schwer wenn ich hier irgendwie irgendwo mal so ein Objekt finde, So eine Waffe oder so, die ich gerade hergestellt habe, ne? Wenn ich jetzt hier, weiß nicht. könig oder Großes Buch der Katzen oder Schwertbrecher oder Geminio hier irgendwo finde, nachdem ich die hergestellt habe, dann gehe ich an der Decke. Er macht das Spiel doch immer so? Zitronen-Gummi äh, benutzen erstmal. Ja, Zitronen ist KP, ne? drei Stück. 12, nur zwei. Ja, mal zwei. Das sieht echt aus hier wie Anolondo. Hm. Nur halt nicht die Monstern hier mit die Monster hier mitgezählt. Ne? Mein Dark Souls hat auch Monster, aber. Riesige Heuschrecken, Dogma des Krieges, Dogma. Ich verstehe wegen Schlacht. Hast du es drauf, diese Waffe zu führen? Dogma, versteht jetzt Das hat Hund im Namen. Dogma des Krieges ist noch nicht mal stärker. Mal bei während des freien Laufs seltenen Treffer von dem Taumeln ist auch fast so gut wie das, was Juri hat hier oben. Ne nur das halt hier, weiß ich nicht während ja, des freien laufens ist es bestimmt auch voll teuer ne? das sieht man jetzt nicht direkt so, da oben ist ein neues monster so, was sollen diese ganzen türen wenn ich hier nicht rein kann du hm. so, mal ja aus wie ein pokémon das wie ein könnte kannst die zweite entwicklung von traum sein so, hysterischer Purpur. Hysterie, resistent. und oh, nee, so was. Okay, ich mache jeden viel Schaden. Schlitz. aber, das war aber sehr wenig. Kapit, schau mal was. Ja. No. No. Er rennt schon wieder weg. Ist sehr geil. Geisterfragment, das habe ich schon. Wie kann ich ihre Angriffe nicht ketten mit irgendwas? Nee, irgendwie nicht. Also man kann irgendwie so veränderte arzt gar nicht ketten man kann natürlich war ist nur ein stich und wenn ich den daneben haus kacke aber wenn er trifft dann sticht das. ja macht er nicht mal an den schaden verdammt ja, die tp sind auch gleich schon weg ey. ja wenn man Judith irgendwie selber spielt irgendwie halt geht nicht so ich finde auch die charaktere greifen irgendwie zu langsam an wenn denn nicht gerade der hauptcharakter ist das war irgendwie in jedem anderen test auf spiel auch so in den früheren jedenfalls der symphonie aber geht nee. aber okay, eigentlich auch kacke jeder aber irgendwie voll langsam nee, voll langsam angegriffen leute hatte irgendwie so ein angriff er hatte sich einfach nur mit seinen schwertern gedreht er war ja voll kacke Wenn er an irgendjemand anderen gespielt hast, da geht überhaupt nicht. Wenn du Presia gespielt hast, welche ich gerne gespielt habe, die ist so langsam gewesen. Das war es doch gar nicht erst wert. Oh, jetzt bin ich hier drin. Super. Na, no, nee. Keine Ahnung, In dem Spiel merkt man, dass das hat auch noch irgendwie so der Fall ist. In Tales of Exilia und Grace ist hat ein bisschen geändert, dass jeder Charakter wenn du oh. cool ja also ab Tales of grace das war irgendwie jeder charakter brauchbar wenn du muss wie sogar die die jetzt nicht so für den angriff irgendwie ausgelegt sind so wie pascal oder malik das stört mich so ein bisschen an den älteren Tales auf spiel der hauptcharakter sind immer voll stark und dann weiß ich nicht versucht jemand anders zu spielen das geht überhaupt nicht Ich glaube, der bis war doch auch ein bisschen besser. Natalia war gut, aber wenn du jade versucht, das zu steuern, boah. na ich habe vergessen, schon wieder aufzubrochen. So, ich habe diese eine Kugel übrigens gerade vermasselt. Falls ihr jetzt gesehen habt, hm. Schauen wir uns noch hier erstmal um. Und darum sind auch Kugeln in diesen Hologramm. ist klar, ich äh nicht einfach nach vorne irgendwie schießen und dann wieder rein pfeffern. Seltene Stiefel, glaube ich schon. Ne ja da kann ich nicht einfach so, ja, ja, viel einfacher so. Macht mir eigentlich so schwer. Er kann Stylish Points. Spinning, spinning, spinning, spinning. Stylish Points. Also Blade 49, einer ersten Player, die ich je gesehen habe. So, hier kann ich aber nicht so überschießen Ne. ne. Dann gehen wir mal da lang. Oh. Ich weiß, hier hätte sich ein bisschen besser angeboten, aber es war schon wieder so... Offensichtlich, vielleicht hat er nicht geklappt. Keine Ahnung, da ja, geht auch so ein riesige Murmelbahn. Echt gute Zivilisation von damals. Warum machen die so was? Ja, ich keine Zeit irgendwie viel zu viel Zeit meine ich. Aha, du bist du neu, nee, ne? Okay, was? Hat man kann ich, was mal gucken, kann ich jetzt wieder zurück zu dem einen Ding? Läre ich dann von hier aus, ja, ich kann zurück. Ich habe mich da nämlich noch nicht so umgeschaut, glaube ich. Ich glaube, nicht hat da irgendwie was war, aber ich gucke trotzdem. Ich gucke. Ich gucke. Bin ich so ein Knopf oder was? jetzt ähm. äh, richtig gut. Das sind bestimmt hier alles so Abkürzungen, ne? diese blauen Teleporter Dingen oder Fahrstühle. sehen sehen ja aus wie so Fahrstühle. Hey, da hinten Kingdom Hearts in dem Fenster, weiß nicht, jetzt sieht aus wie dort so herzlosen Symbol so ein ganz kleines bisschen. Also, weißt du, nur weil wir nicht hier rüber klettern müssen, muss ich hier so ein blödes machen, weil du, im Kampf da springen wir irgendwie hier durch die Gegend und so. Hier warte mal, dann Angang, wir waren Ausgang, wo oh. es ah. Oh, ich kann die Dinge einfach hier pflücken, cool. weil ja du, nur weil die ungeschriebene Rolle. Dass, wenn der Wand irgendwo im Weg ist, du nicht rüberspringen springen kannst oder rüber klettern kannst, im Weg ist, müssen wir irgendwie so riesige Umwege geben. Ey. Man guckt euch das hier an, ne. das ist so ein kleiner Spalt über den könnte ich rüber, ne? aber weil das hier ein Rollenspiel ist, geht nicht. das nicht. Es geht nicht, weil also sie im Kampf da springen, sie durch die Gegend irgendwie die kann mit einer Rakete irgendwie in den Orbit hineinfliegen. also sobald ich hier irgendwo rüber klettern oder aber springen muss, das geht nicht. Das ist zu viel verlangt. Warum machen Rollenspiele das? Ein Heilspeicherpunkt. Was ist es denn möglich hier? Nicht mal mal in Anspruch nehmen, würde ich sagen schön er weiß was jetzt auch passiert ne? er ist schon sehr verdächtig er kommt spät ab soll kommt nicht schon direkt der finale boss oder so dann wäre die dungeon ja viel zu kurz gewesen und weiß nicht Perseus. Äh Reinkarnation erreiche ja, bei der Wiederbelebung manchmal das Überlimit, aber Wiederbelebungsraum und Objekte können fehlschlagen. schlagen. kritisch Form nach dem Einsatz einer mystischen Art. Okay, na, Pff. geht. Ich habe gesagt, für check äh, Checkpoint ist <lacht> dieser Speicherpunkt ist mehr so Art, so eine Art Checkpoint. Jetzt gerade. So ein kleines Erholungsdingen, so ja, übrigens, hier schon so weit gekommen. Ja, jetzt brauche ich kein spezial jetzt bin ich voll geil. Du, ich nehme es trotzdem damit, es jemand anders sagen kann. Vielleicht fährt sich hier irgendwie so ein armer Schlucker. Irgendwie darum sehe ich jetzt offen. Denkt sich, oh, ich bin so weit gekommen, aber ich bin so am Ende. Ich bräuchte jetzt hier so ein Gummi, um mich hoch zu einen. Dann bin ich hier und dies leer. Also ein bisschen wie ich hier vorbeigekommen bin und hat einfach ausgenommen habe wo ich das gar nicht brauche weil also ich bin ja eigentlich voll ne? so also habe ich das wahrscheinlich aufgehoben und dann direkt weggeschmissen das ist er ja voll und sozial okay, hier ist keine musik hier ist gott ich werde sowas von mir zu einer guten gruppe wechseln Rita, oh, komm rein. Wer ist das? Wer ist das? Ist Tagi, Gott verdammt. Warum? Das Tagi, oder? Ja, so. もうさ、ein bisschen 飛んだって。信じられない <lacht> <Sie geil. lacht> Lagatinra! Jamach, ich finde ihn! Oh, ich du warst. Nein. Eri! Sei kaum der Ranschrift Oder mit wenn du mich nicht Nein. Okay 行か okay. Ja, das mal analysieren würde ich sagen: ne? So 62 schaffen wir schon durch. Geht er auf mich los? Hey, rotes Bodenkraut, okay. Muss ich ja eigentlich locker schaffen. Ne? Hat irgendwie was weiß sie sagen was aber ich verstehe es sowieso nicht also sind da keine Untertitel oder so Und irgendwie was von dem kampf gegen weiß ich nicht gegen Sink aus jetzt auf der abyss einer meiner lieblingsfaktor in dem spiel von den bösewichten jedenfalls also von dem bösewichten definitiv <lacht> nur hier sind also irgendwie sehr viel weniger klimatik irgendwie niemand den ernst nimmt habe ich so das gefühl in dem spiel ich war mich eigentlich noch kurz hoch heilen aber ich keine zeit mehr für gehabt alter okay da ist eine menge schaden oder auch nicht aber ja aber der haut mich da haut mich ich brauche heilung macht es noch so ich lasse es drauf ankommen ah Danke. so oh Gott wo muss ich denn jetzt noch mal drücken so komm mal her ä, ä, ä, ä, ä, ä, ä, ä. dann komm mal her müsste schad aktiviert man hat ich jetzt nur drei Treffer ich habe jetzt hier dutzende mal auf den drauf ne verstehe nicht wer funktioniert mit den ketten ja Keine Ahnung, ich habe so das gefühl weil ganze spiel hinaus hat den irgendwie niemand ernst genommen und ja das ist einfach nur so der hier, der uns die ganze zeit verfolgt glaube, die wollten irgendwie so ähnlich wie sink machen na wenn daneben gerutscht vielleicht mit den charakter überhaupt nicht interessant ey. dabei stehe ich normalerweise auch so leute die irgendwie voll eine macke haben Im kopf aber der typ ist ja wortwörtlich immer nur aufgetaucht so ja ich bringe nicht um Boah. ich gerade voll bock drauf und sonst hat er ja nichts gemacht irgendwie ich hat einfach er kriegt sowieso seine mystische art aus ja also das ist irgendwas was ich ein bisschen doof fand in diesem spiel in den meisten tels aufspielen ist jetzt so der gegner geht in sein Überlimit und du hast sogar noch eine chance sehen irgendwie weiß ich nicht davon abzuhalten seine Mystikart art einzusetzen wenn es schnell genu genug war aber egal was du hier machst ne? die gegner kriegen immer ihre mystik art noch aus egal ob du die angreifst oder nicht die werden die immer einsetzen immer und ganz nichts dagegen machen nicht ein bisschen doof gemacht hier da, gummi Stead. der hat wahrscheinlich wieder eine geheime mission aber ich kann ja die storybosse immer wieder bekämpfen also kann ich das ja nachholen in namkubanda island der typ ist auch irgendwie nicht so stark ne? ich glaube ich bin schon ein bisschen überlevelt für den so schon immer diese schwarzen strähnen hier vor einem gesicht so jetzt brauche ich ein bisschen heilung sonst gehe ich nämlich drauf um das problem ist ich kann auch nicht mal von dem wegrennen und irgendwie den davon abhalten ja er trifft mich egal ob jetzt jemand in der nähe ist oder nicht Ja, der typ erinnert mich irgendwie an den accelerator von index ja wie heißt er? zu no ne? nur index weil es weniger interessant und ich habe die serie noch nicht mal gesehen weil ich kenne den accelerator der Typ mit dem weißen haaren den schwarz-weißen hemd war da glaube ich ne? mit dem pulli In der krücke später Der Typ bad ist badass, aber der ja, ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Ich habe den jetzt einfach schnell kaputt und ja, macht mal weiter im Text. ich sagen, ne? Ach. Brauche ich so viel? Ich werde auch nicht mehr so viel Dinger brauchen, ne? Ich habe schon wieder drei Dinger um 10.000. Der kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen, weil wir ihn einfach bombardieren mit Angriffen. Nee. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu stark. Ja, naja, blöd ist, der kann so oder so seine dings einsetzen, seine mystische Art. Ja, ja, was ich mache. Ich kann es nicht abbrechen. Oh Gott, Rita hat keine TP mehr. Äh, hier. Aber es hat ja immer noch genug TP. Na, guck mal. mal. da wie meine Treffer einfach abgebrochen werden. Ja, voll unfair, ey. Also ich habe hier so 20 30 mal auf den drauf aber keine ahnung ich auch voll blöd gemacht mein gott der ist ja voll im eimer warum ist das schon wieder direkt weggegangen da schon wieder schletz weg überhaupt kein probleme glaube ich bin ein bisschen weil er so ein ganz kleines bisschen vielleicht so, richtig kaputt bevor du ein abziehst kommt naja direkt du werde auch eine Game mission ne? ich habe keine ahnung was die war oh ich bin tot ehrlich irgendwie ist niemand gerade am leben da wo weg bis selbst die charaktere sind so boah dieser typ war ja voll sinnlos ey Siegel. Energieschub. Alle also bis auf Flynn haben Level ab. Gut. Langsam holen wir den ein. Auch nicht im Kopf. Und jetzt bringt mal irgendjemand um. Ich bin nicht mehr dass ich nicht ja. irgendwie haben wir jetzt nicht viel über den erfahren also ist jetzt nicht so als weiß er nicht wenn wir jetzt mitgefühl zeigen können oder so ich muss einfach aufgetaucht jedes mal え、大丈夫。ね。 na ja, gut. Ja, keine Ahnung. Das Ende von Zagi. Ah, okay. Schkaragar, oh, ja, also nicht ähm, erfangspunkte mal zwei physische beschweren während des Kampfs. Ach, das ist genau das, was ich mir gedacht hätte, wenn wir irgendwann kriegen. So, äh, jetzt haben natürlich alle mehr Fertigkeitspunkte. Drei Stück damit werde ich mich jetzt aber nicht auseinandersetzen. Was meinen hier nichts. Vielleicht doch. <lacht> okay, da gehen wir aber nächstes Mal weiter. Das sieht weil ich das sieht irgendwie hart optional aus jetzt erst einmal ich habe mir schon mal die truhe hier warum nicht dann gehen wir noch mal kurz zurück zu den heilspeichern und heilen uns hoch effekt die Ringe. ein ring mit angeguhrten teufel reduziert jeglichen schaden um 50 prozent Okay, cool zeit mal ich habe alles so andere coole sachen gerade ausgerüstet also, also nicht vor allem die sachen die mir mehr geld am ende des kampfes geben das finde ich am ende wichtiger als wie stark ich irgendwie im kampf bin oder so naja wie gesagt keine Ahnung. ich mochte zage irgendwie nicht ich meine, meine taste bei zage irgendwie weiß nicht jetzt äh wortwörtlich jedes mal aufgetaucht da der hat sich doch verändert guck mal wieder jetzt guck mal wieder da jetzt aussieht Muss schon sagen der sah doch nicht so aus der sah vollkommen kaputt aus am ende ja, dieser namen den hat er natürlich noch nicht gehabt vorher weil ich soll ich irgendwie weiß ich nicht mit, mit dem typen haben oder so keine ahnung das Wort, welche nichts über den ausgefunden nee, ist immer aufgetaucht oh, ich bringe mich um juri haben wir ihn auf die Fresse gegeben, dann ist er wieder abgehauen Dann ist er wieder aufgetaucht, haben wir wieder auf die Fresse gegeben, dann ist er wieder abgehauen nee, Dann haben wir ihn wieder auf Fresse gegeben und ja... Wir haben ja nichts über den ausgefunden gar nichts. Also, soll ich mich jetzt irgendwie schlecht fühlen, jetzt dass ich den umgebracht habe? Oder so? also haben sie irgendwie, weil ich... Gar nichts. Ich fühle gar nichts jetzt, als ich den erledigt habe. Wie gesagt er hat mich so ein bisschen irgendwie an sink erinnert hier dass er auch oft bekämpft und der war ja spoiler äh, der letzte kampf vor dem finalen boss und ähm, ja weil einfach viel krasser bei dem irgendwie Erstmal war der viel stärker als hier dieser Kampf, aber wahrscheinlich liegt nur daran, weil ich jetzt überlevelt bin, aber Sync's Story war irgendwie viel interessanter auch. Wie gesagt, das war mein Lieblingsbösewicht in den... Intels auf der Abyss, also, ja. Zagi, Teil 2. Und der Fakt, dass hier die ganzen Charaktere auch einfach nur sagen, boah, der war voll nervig, warum war der überhaupt hier? 来 ja schon wieder irgendwie so oh, der war voll traurig und so ja, davon habe ich leider nichts gemerkt ich habe nur immer gemerkt Yo, hello. ich mache euch alle kaputt warte mal verstehe ich jetzt nicht das sieht jetzt auch hart wichtig aus wieder Richtig, meine ich nicht wichtig. Also wichtig sieht das auch aus, aber auch das sieht hart richtig aus. Und hat er nicht gesagt irgendwie, ich soll, äh, dass sein Arm irgendwie hier mit oben mit so einem Siegel verbunden ist? Also es doch hier dann storymäßig weiter, oder? Was ist dann dieser Ort da unten? Warum bist du jetzt dahin gelaufen? Das wäre eine Tür gewesen. Oh, mein Ding ist, ich glaube, ich gehe erstmal da unten in das andere Gebiet. super ja äh nicht Vielleicht hat eine Gaststätte oder so und <lacht> dann Shop und dann finales Dungeon. Kalat Bolk, du bist bestimmt nicht stärker als was ich jetzt habe. Ne? Was ein Schwert oder ja. Kanadprojekt Spezialfähigkeit plus. Das einmal pro ein veränderte Art, ein zweites veränderte Art folgen. Achso, weil Flin die Fähigkeit schon Ja, ich kann zwei, oder das ist ja nicht schlecht. Ich kann zwei veränderte arzt dann hintereinander einsetzen. weil auf der linken Seite, was konnte ich darunter? ich gehe jetzt erstmal zu diesen verdächtigen Häuschen. Was da ist oder Burg, Schloss, was, keine Ahnung. Sieht nämlich sehr verdächtig aus. Ich musste das Ding ja kaputt machen. Also weil nicht, wenn man storymäßig hier den Ring die ganze Zeit hatte, dann hätte man zum Beispiel gar nicht kaputt machen können. Das heißt, dieser Bereich hier ist optional, ne? Oder? Also was ist hier? Auf jeden Fall sehr episch aus der oh, Berserkerärzt, jetzt wollten Kriegsgott sind sich für unsprechliche Macht so. Ich dachte, ich könnte irgendwo rein. Neue Waffe für Flynn, wer äh, ist sogar stärker als weil er jetzt hat. Nee, nee, staaten beträchtlich. Äh, vorübergehend die physischen magische Verteidigung in vom Startsauge Tunnel. Tonne. Na, Cool. Ich dachte, das wäre eine Dings gewesen. Äh, ist schon. Teufelswaffe. Ich weiß, glaube ich, heißt die überhaupt so. Nee, ne? Cool. Äh, ja, gut. Ich habe jetzt echt gedacht, hier werden noch weiß nicht so eine finale Dungeon, optionale Dungeon. Oder irgendwie so was. Aber ne, gute Waffe für Flynn. Ist die 720 620 740? Ich glaube, 777 war die andere Waffe, die ich sonst mit ihm ausgerüstet habe. Ne? Also, ja, wir sind übrigens sehr viele Grabmäler Sehe ich gerade? Ich weiß, ich mag mal schnell, Carol, weil warum nicht? Und Raven und Judith. Flynn kommt hier überhaupt nicht zum zug in dem spiel ich will ja nur der weiß nicht ich sollte mal irgendwie töten oder so und dann irgendwie hochleveln also nicht dann könnte ich irgendwie sicherstellen dass der irgendwie ja ich glaube da mache ich sogar auch dann sehen wir ja überhaupt nichts mehr von dem bevor das spiel jetzt zu ende ist oder so ich glaube ich weiß was ich mache ich das den verrecken ne? mit der keine erfahrungspunkte mehr bekommen kann und dann lasse ich die anderen einfach aufholen es ne? war eine sehr primitive art irgendwie hier zu leveln aber besser als nichts ne? ja. sonst wird er die ganze zeit wenn ich im team habe wird er immer wieder weiter leveln und seinen vorsprung immer weiter ausbauen und ja ich weiß als sehr dämliche denkweise aber so denke ich leider also ja energie anti magie effekte erholungsangriffs und verbesserungsmagie wird annulliert Okay. weiß nicht ob mir gefällt. das gefällt da ist heilzauber kann sie nicht mehr und wir wissen dann der vorteil Resistenz gegen alle zauber effekte erholungsangriff also sie ist immun gegen alle magie kann sich aber auch nicht mehr heilen weil auch Heilmagie und so annulliert wird gibt bestimmt Situationen, wo das nützlich sein kann aber ich sehe es jetzt nicht ist ein Kack, vielleicht ist ein gegner ja irgendwann so stark dann kannst du weiß nicht ist die ganze Zeit irgendwie zauber am spam oder so ich weiß nicht überlimit haut die ganze zeit direkt magie aus und ja aber problem ist dann wird ja nur sie geschützt ne? Na. kann sie trotzdem noch andere heilen oder neue gegner du bist eine schildkröte mit einem, so turtok zitronen anderes gummi Machen wir erstmal die Gegner hier platt, Was das hier? Lass mich raten, die ganzen Teleporter sind jetzt aktiviert. Nö, schade. dann mal hier. Oh, wir mal neue Gegner. Komm mal her. Komm mal her, du. Magische auge toge ist Nadel, der Steuerkälte. Die Kämpfe werden jetzt nerviger. Hab ich habe so viel okay. Dieses ich werde nicht taumeln von jedem Angriff. Effekt hat und Carol nicht. Ja, kein anderer Charakter. Also ja. sie kann mal Magie einsetzen, ne? Also nehme ich mal an, wenn sie heimat einsetzen dann werden die anderen geil, aber sie nicht. Ne? Irgendwie so. Boom. Ich habe den Schwanz ab! Was machst du dann? Ne? So, komm mal, ja. also ja, ich noch mal kurz noch mal nachdenken, wurde mal angefangen. Waren mein Gott, wie viel hältst du aus? so die Axt, aber cool aus. Infinitus ist sie, glaube ich, wie ist der Sackgasse und geht es nicht so weit geht es nicht nur so weit nach vorne Boom. von hier aus getroffen habt ihr den gesehen und dann gehen wir noch mal zurück ich habe so gefühl ich bin ja schon weiß ich nicht auf dem richtigen weg hm, wieder aber blöd ja wenn ich weiß nicht hier mal rein und raus gehen ne? ich will eigentlich schon Oh, jetzt eine truhe wie habe ich denn die verpasst das mal gucken Boom ach so ja die waren nach jetzt wollte ich doch na egal ist doch egal gegen dich habe ich gekämpft gegen dich habe ich noch nicht gekämpft wir haben zwei wege bitte sagt mir du führst mich in der sackgasse na, jetzt wir erst mal gegen dich komm mal, her ja, du immer mal neue gegenstelle die ich noch nicht habe hm. Hammer Golem. ich habe eine achse um diesen Hammer zu spalten. Dreck. Ja, du triffst mich, nicht ich bin so klein. 10000 Schaden. Okay gott dann ist ja mein Angriffskap wurde erhöht was jetzt doch sie kann sich irgendwie noch heilen aber wenig 137 hat sie glaube ich sich geheilt und julia hat irgendwie 700 okay keine ahnung Na, boah, ich bin da reingerollt ich halt uns mal nett so, ja ich hatte geblockt Na, ich vergesse dauernd ich will mich nicht genesen heißt in den bildschirm reingelaufen. passt doch mal auf mädel So, Plastium, erz und so. So, sag mir jetzt eine Sackgasse bitte. Kommt schon, gibt mir eine Sackgasse, Baby. Gibt sie mir. Ich sehe da jedenfalls eine Sackgasse. So, diese Schildkröten haben wir auch noch nicht bekämpft. Oh, okay. sagt mir, da ist eine Sackgasse. Ich glaube, da ist eine Sackgasse. Da ist eine Sackgasse ausgezeichnet. Was So, Juri kommen? Hätten wir wenigstens eine Schildkröte geben können. Ne? Wir sind jetzt hier weniger Gegner, als wenn ich die in normalen Krieg gegen würde. Ich dachte, da wären Hinterhalt. Oh, hey, wir sehen mal. Flynn, da kommen Flynn. ein bisschen Action. Wenn es schon kampf drin ist guckt euch mal den an ey. voll oh, der ist ich habe bei Finn irgendwie die meisten angriffe der hat ja fast die gleichen angriffe wie äh, Yuri. ich habe die meistens alle in der gleichen stelle hingepackt ja, klang schmerzhaft schwer trinken alpha ich liebe diesen angriff objekt inspektor einzelnes ziel nach hier ist noch ein Dings Aha. okay